Hübsch, noch irgendwas weg? oder? Also, können wir den Wasserfilter, des, den Wasserkocher, äh, die desinfiziere und das Spülmittel und die Küchenrolle bitte noch. Die Problematik ist das schwarze Fenster. Mhm. Ja, da können wir echt wenig machen. Hast du da draußen Strom? Außen ist Strom, ja. ja. Stopp, dass wir die Orchidee noch drauf haben. Der stolz des Hausherrn oder der Nein, Pflanzen ist Karnen. Ja, das dauert immer alles einzustellen. Ist klar, aber die Zeit hat man. Schon mal wieder von Nono. Du stehst einmal vor dem Kochfeld. eher in der Mitte und kannst nicht so hoch, und sonst aber da ist es eigentlich ganz okay. Und dann stehst du einmal da und einmal da unten. Und dann durchaus ruhig halten und freundlich schauen, ja. weil sie sieht Sieht <lacht> alles. Ich will keine Detailaufnahmen, sondern ich will, dass man die Küche mhm. versteht. Ja, ja, ja. Den Grundriss. ja, Und deswegen eben ein extremes Weitwinkel und deswegen äh, der Versuch, dass man es halt so begreift und dass man vor allem die andere Seite gleich miterkennt, wo die ungefähr ja. ist. Mhm. Ja, das ist schon super. 12-Euro-Wog aus dem Asia-Chef. Echtens irgendwas so in oder? Ein Schneidbrett vielleicht? Ja, so, so, so ist es ganz, ganz, ganz lustig. Der wäre ein Inzender Und... <lacht> Ja, ja, ja. Du musst ja gerade in dem Moment nicht schneiden. Das ist wunderbar. Psst, bisschen Zähne noch. Ja, super. Sehr, sehr schick. Genau, so ist das da, ja. Ja, super. Schöchsch. Dann leg mal die Schuhe. Danke. Den Weg zum hier. Wenn mal deine Schuhe mit dürfen. Was sie schon mitgenommen haben, ne? ist ein bisschen knitterig. Aber in der Natur, dieses Kleine ist, ist egal. Das sowas aber auch. Ja, das ist, das ist Design. Drin. Das ist Quatsch. Ja, so. Ja. Perfekt. Du kannst. Also. Ich sehe gerade, die Lampen sind unterschiedlich hell. Stört es? Besser wäre es, wenn es gleich wäre. Dann machen wir Perfekt. Dankeschön. Und schon fertig. Fertig. Schön. Ah ja. ja. <lacht> Jetzt kannst du wieder normal gehen. Sie kriegt ihr den Zugang zu den öffentlichen Buchstaben? Dass viele Leute jetzt viel zu Hause gekocht haben, und kann das hin. Der besteht ja. dann vielleicht das Interesse, doch eine neue Küche reinzusetzen? Ne? wäre ein denkbares Szenario. Ja. Ja. Ich kann es Ihnen genau erklären, weil bisher meine Erklärungen ja immer falsch waren. Aber ich kann wohl jetzt auch jetzt nach fast einem Jahr Nutzung sagen, alles passt gut. Also... So von der Auswahl von den Geräten passt super. Ganz lieben Dank. Ja, Doch bitte. bitte. Ursache. Viel, viel Erfolg bei einer langen Wanderung. Hübsch, richtig. Schon, ne? Ja, warte mal kurz. Da. Der Auslöser für die Kamera ist hier. Ah, okay, danke.